Die Wendeluftmasche ist eine Luftmasche, die am Ende einer Reihe gehäkelt wird. Die Arbeit wird gewendet und anschließend in der Reihe zurückgehäkelt. Ist deine erste Masche der neuen Reihe eine feste Masche oder ein halbes Stäbchen, dann benötigst du eine Wendeluftmasche. Bei einfachen Stäbchen oder doppelten Stäbchen als erster Masche der neuen Reihe sind zwei Wendeluftmaschen erforderlich. Ganz wichtig, bei einem Farbwechsel solltest du die Wendeluftmaschen bereits mit der neuen Farbe häkeln.